Hallo, ich bin Lucy Kaffee, ich bin aus Deutschland, ich lebe in England, ich bin auf der WikiArabia 2019. Ich bin hier als Forscherin und freue mich darauf, zu lernen und zu verstehen, wie die arabische Community arbeitet, wie sie interagiert und ja, einfach zu sehen, wie alles in der arabischen Welt, in der Wikipedia-Community funktioniert. Dankeschön, für dass ich hier bin.